Hallo meine Pokéfreunde und poké zu einer weiteren Folge Pokémon Blau! Ja, in dieser Folge werden wir endlich mal äh, in eine neue Stadt kommen. Äh, wir, haben ja, wir waren ja schon lange jetzt in Azura City. Jetzt gehen wir in eine neue Stadt ran. Aber bevor wir das tun, holen wir uns erstmal unser fehlendes Teammitglied. Kaum haben wir unser drittes, holen wir schon unser viertes. Aber das war's dann auch, dass es äh, so schnell kommt. Das nächste kommt dann nach der dritten oder nach der vierten. Und das gibt es hier. In dem Gras hier. Und wir haben es nicht gefunden als erstes. Ich habe Sander noch nicht richtig getrainiert. Ich kann es ja jetzt ein bisschen machen. Ich spüre mal ein bisschen von, dann kann ich es ein bisschen trainieren. Ist ja auch nicht schlecht. Hier gibt es das, glaube ich, auch. Ganz normal. Kann man es ja auch bekommen. Was haben wir jetzt? Haben wir Glück? Nein, schon wieder nicht. Was ist denn hier los? Oh Gott. Okay, ganz gut. Was für ein Geräusch? So, komm jetzt. Also ich bin mir sicher, dass es das hier gibt. Ich bin mir relativ sicher. So, zum, zu. Ja, bin mir sicher. Das ist es nämlich. Ihr denkt euch jetzt, was, ihr nehmt Fenster ins Team? Ja, ich nehme keine Fenster ins Team, denn... Ich nehme es Team. Also nicht einfach nur so, weil, weil ich es mag oder so. Einfach, weil es es ist halt so ein so ein Taktik-Pokémon. Wir machen, man macht einfach mindestens ein Taktik-Pokémon in einem Team und das tun wir jetzt einfach mal damit. Ich muss aber ja erstmal schwächen. Soll ich auch gut schaffe. Ja, Wachstum, Müde. Warum jetzt nicht. Ah, okay, ist gut. Was? Na Toll. Klar, nichts Pokémon. das ist das Skröte. Das Kröte du nicht so vielleicht. Na okay. Pokeball, wir brauchen dich im Team. Denn seit zehn Jahren, also, also Confensa kommt dann zu Odrigaria und dann zu Sazenia. Und ich finde, Sazenia ist ein unterschätztes Pokémon. Klubfest ist auch ein unterschätztes Pokémon. ist eigentlich richtig, richtig gut, wie ich finde. Und deshalb nehme ich ins Team. Außerdem, außerdem möchte ich gerne, dass es halt sowas hat. Also wir brauchen ja erstens auch noch ein Pflanzen-Pokémon Und es soll ja auch später Gift und Paralyse, also so Dingsattacken haben. Ja, Blume. Also mir sieht's für mich nicht so richtig aus wie eine Blume, aber naja. Dieses Pokémon ernährt sich von kleinen Insekten. Mit dem Wurzeln zieht das Wasser aus dem Boden. Alles klar. Gut, wir nennen es. Ich bin natürlich mal wieder sehr kreativ bei diesem Pokémon. Zwar nenne ich es. Nicht Sack. SAR. Satze. Ach, ich ich habe eine große, eine große Fantasie bei Namenbenennung. So, da haben wir ein kleines Häuschen einfach so stehen. Fail. Epic Fail. <lacht> Speed. Ach was, jetzt bin ich einfach rüber. Oh. Komm schon. Komm. So. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach den anderen. Uh, das ist gut. Wie bist du denn? Ich sollte diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ey, das ist doch der aus dem Pokémon-Center. Kann das sein? Er möchte das jetzt Pokémon großziehen? Nee, du. Dann bis später. Bistig. Hallo? Warte, also, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da hat ja eine Karte hier. Können wir mal eben kurz schauen, wo wir sind. Aha! Wir kommen rüber zu... Also, wir kommen wir rüber? Ganz schnell! Noch nicht alles spoilern. wir kommen nach Safronia City an. Okay, oder kommen wir das? Dann bin ich ganz sicher. Wir werden das sehen. Jetzt können wir runterspringen. Jetzt ist okay. Und nach Safronia, ich oh, schiebe hier Wache. Ich bin so durstig. Halt, stopp. Der Durchgang ist vers versperrt. Du bist durstig. Dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwas zu trinken. Aber wo kriegen wir was zu trinken her? Hm. Keine Ahnung. Tunnelfahrt. Azira City nach Orania City. Aha. Sofrania City oder Saffronia City, wie auch immer. Lass den einfach mal offen stehen, so. Bist du ein Nidoran männlich? Willst du es gegen Nidoran weiblich tauschen? Ich hab keins. Schade. Ja, Das ist wirklich schade. Denn, also, kurze Erklärung: Nidoran männlich gibt es, glaube ich, nur hier. Und Nidoran weiblich dann nur in Pokémon Rot. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Ich mache hier eben einen kleinen Cut. das So. Wieder da. Machen wir weiter. Wahrscheinlich ist es euch nur eine kleine Sekunde gewesen, die ich weg war. Ich war ein bisschen länger weg. Aber egal wir sind hier jetzt im Tunnelfahrt und es fragt ihr euch wahrscheinlich nicht, wieso ich mich so rum diese Schlangenbewegung mache. Das liegt ganz einfach daran, dass es hier übelst viele Items gibt. Zumindest sollte es eigentlich so sein, aber ich finde irgendwie nichts. Also normalerweise gibt es hier richtig viele Items. Also irgendwie finde ich hier gerade nichts. Vielleicht war es aber auch nur ein Remake so. Kann natürlich auch sein. Ach komm, als ob ich jetzt kein Item finde. Irgendwie habe ich das Gefühl, man hätte schon ein Fahrrad bekommen können, denn ja, ich, mein, es gibt einen Weg, das Fahrrad zu bekommen, ohne die unmögliche Geldanzahl zu, ja, wie soll man sagen, zu haben, zu bezahlen, wie auch immer. Und das sind wir schon da. Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Ja, aber ich finde nichts. Hm, ich weiß auch nicht wieso. Wo sind wir hier? Tunnelfahrt, zur City, Orania -E City. Ach, wir sind jetzt auf der Route nach Orania -E City. Und da oben kommen wir dann noch schon wieder nach Saffronia -E City, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin auch durstig. Wir kriegen hier kein Geld für Trinken. Hey, du darfst ja auch nicht durch. Oh, Mann, Mann, Mann. Hier gibt es Leute irgendwo. Aber ich finde keins schade. Ich habe einen Bock überall zu. Nein, habe ich nicht. Ach, da ist der Trainer. Ich habe schon gewundert, was er ist. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Okay. Aber ich will ja eh keine Käfer. Unser Team ist bis jetzt schon relativ voll. Vier Pokémon von sechs. Wir haben schon bald unser ganzes Team. Aber bis jetzt reicht es aber auch. Es wird jetzt noch ein paar Folgen dauern, bis wir unser nächstes bekommen. Komm, wir Ach stimmt, Sander ist ja besiegt. Ich hab vergessen. Ja. Aber ich gehe jetzt nicht. Ich gehe nicht nochmal zurück. Wird halt Sander jetzt erstens nicht trainiert. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich finds irgendwie eh, blöd, dass Sander nicht so viel drauf hat momentan. Das ist echt traurig. Keine Ahnung, ob wir da noch irgendwas machen können dran. Oh um, ja, du bist kein Gegner für mich. Tschüss. Du beliebst zu scherzen, oder? Na ja, gilt. So. Was macht ihr denn da? Wer da? Hey, hör auf uns heimlich zu belauschen Mach ich doch gar nicht Ähm, okay dun, dun, dun, dun, dun. Pfadfinder, was hast du denn? Ein Shigi Uh, du Faker, Alter Unser Knuffenser Wird dir zeigen, wie es hier läuft Ich glaube, ich werde es jetzt umbringen, weil es nur noch 9 K.P. hat Oder auch nicht habe ich einen Trank? Ich glaube nicht. Hab keine Tränke, nein. Wickel kann es aber. Wow, es kann wickeln. Äh, das ist nicht sehr effektiv. Komm, ich wechsle mein Pokémon. Das Piepe nervt mich auch. Kriegt dazu wenigstens ein paar Level. Oder zumindest Erfahrung. Ich kann vorspulen. Ist nämlich auch immer noch kein Gegner. Ich kann einfach nie siegen. Pff. Entschuldige, aber das hier ist Privatsache. Äh, ich möchte eigentlich nur gegen dich kämpfen. Pfuh. Pfadfinderin hat zwei Pokémon. Aber ist immer noch nicht gut. <lacht> oh, Patex Level 22. Ich bin stolz auf dich, Patex. Oh, machen wir hier die 30er weg ehrlich Pikachu oh, wir sehen das allererste Mal die Pikachu in diesem Spiel ich bin gespannt wie sieht's aus ich Muss ehrlich sagen es sieht gut aus es sieht besser aus als heutzutage Ich muss ehrlich sagen ich finde das ich sag mal dickere pikachu ehrlich gesagt süßer und origineller als das dünnere weil das dünnere ist einfach nur so eine so ein perfektes Pikachu. Aber die dickere, das ist halt einfach das original Pikachu und das finde ich halt besser. Aber es soll halt jetzt auch nicht so richtig dick sein. Halt so ein bisschen dicker als das, was man heutzutage kennt. Denn das ist ein normales Pikachu. Das was Ash hat, das ist einfach nur so ein so ein unterernährtes Pikachu. Aber wie wir wissen, hat äh, äh, Ash kein Geld. <lacht> Nein, was mache ich? Oh nein, wie sie so, so wechselt ist das Da kann doch eh nichts gegen... Oh, Pikachu ist aber blöd. ersetzt. setzt Pikachu, bist du blöd? Was? Immer noch blöd. Er ist einfach sehr effektiv gegen mich und setzt einfach nichts Gutes ein. Okay, da ist die Gürre aber jetzt selbst schuld. Und der Fahrtwinnerin, sorry. Die ist aber jetzt ehrlich selbst schuld. Ja, ich hasse es zu verlieren. Tja, ihr seid einfach ein Paar. Ihr seid ein gutes Part, denn ihr verliert immer. Mö. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe vergessen, Mio-Glitch zu machen. Ah, Mist. Was machen wir da? Egal, ich würde sagen, ich mache erstmal die, die Route. Und dann machen wir das. in oh, Schaffen wir das in der nächsten Folge? In der Elf wir haben ja jetzt die zehnte Folge übrigens, glaube ich. Doch, das sollte so sein. Ganz cool eigentlich. Erstmal, nicht kämpfen. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? <lacht> ja, ich habe zwei Orden. Was erwartest du? Ich bin gut. So, hast so, du aber nicht... Oh, Smetbo! Du bist auch ein guter Trainer. Smetbo ist nämlich ein gutes... Punkt. Oh, ich habe vergessen. Oh, Paralyse ist ja immer noch. Komm, komm, das schaffst du. 2 uh, Kp. Uh, knappes Ding. Aber gut gemacht, Patex. Du bist ein guter Trainer. Ein zu guter sogar. Ja. Wir machen den Mio Glitch in der nächsten Folge. Versprochen, Leute. Ich verspreche es euch, dass wir es in der nächsten Folge machen. Zumindest. Denke ich, dass wir es machen. Also ich werde es auf jeden Fall noch machen. Und ich hoffe, ich schaffe es auch nächste Folge. Wir haben hier schon wieder ein paar. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Ähm, also, du versperst den Weg, also ich habe eh keine andere wahl. Die mit drei Pokémon. Ach, Taubsi, geh mir weg mit den... Ach, ich... Wieso, wieso, wieso heile ich nicht? Wieso heile ich nicht? Blubstrahl. Komm, Skröte, ich vertraue dir, du musst jetzt alles reißen. Nice, noch ein Taubsi. Taubsi hat sie, alter das hat nicht ganz geklappt. Gar nicht. Nein, nein, nein, Ja, ich kann ihn jetzt nicht heilen, komm. Hört sich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja. ja das da ist richtig gut. Bitte sagen wir, weniger als drei Pokémon. Zwei. <lacht> ist auch nicht gerade besser. Ein Habitat. Wer bewirbt, komm, versuchen wir es mal. Ja, nichts. Komm, Skröte, ich, ich vertraue dir, Skröte. Du musst es machen. Du musst es schaffen. Radikal. Oh, jetzt könnten wir sogar sterben. Was heißt sterben? Ne? Verlieren. Oh Gott, oh Gott. Komm, komm. Critical oder so. Ja! es war kein Critical, aber... Boah, Skröte ist, Skröte ist so stark genug. Oh, danke. Ich hätte es besser überhört. Ja, das halt du. So. Und wir sind hier in... Wir sind ja auf einer Insel, glaube ich. Zumindest ist hier viel Wasser. Ja, wir wollen gerne heilen. Okay, wir benutzen gerne Pokémon. Wir haben jetzt vier von der Zahl. Dankeschön fürs Heilen. Satzu kommt jetzt erstmal auf, die, auf den ersten Platz. Oh. Ich merke erst jetzt, dass ich die ja groß benannt habe. Aber Leute, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Oder? Finde ich es schlimm? Ich nicht. Ey, der verfolgt uns aber auch. hier <lacht> ja, der ist in jedem Pokémon-Center. Was ist denn da los? Wollen wir mit den Leuten reden? Ich habe irgendwie Bock, jetzt eigentlich den Mio glitz zu machen, aber dafür brauche ich einen Abra, aber damit das Teleporter. ist Teleporter. Weil es Teleporter hat. Ähm. Ich werde hier nach der Folge mal um mich umsehen, genau, um mich genau umsehen, wie der Mann das macht. Das machen wir dann, denke ich, nächste Folge. Ich gehe dann nochmal zurück in die Stadt. Äh, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie man jetzt genau das Fahrrad bekommt. Ich weiß jetzt aber, wie man Schneider bekommt. Das weiß ich. Äh, auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon das ist stärker als ein wild lebendes... Da hast du recht. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Das hatten wir auch. Hallo. Hey Kumpel, was geht? Es das stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Viel Glück noch auf deinen Abenteuern. Ach ja, und daher gibt es auch kein Universal-Pokémon. Ja, da hast du recht. Und danke. Also was ihr jetzt genau meint mit dem Universal-Pokémon, weiß ich jetzt auch nicht. Aber naja, speichern ist auch nicht schlecht. Zack. Wir haben noch ein paar Minuten. Ungefähr so fünf Minuten oder so. Hier steht wahrscheinlich die Stadt drauf, ne? Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Nice, nice, super. Möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Maschak. Macho, Macho, Maschak. Ein Maschak ebnet das Land. Ja. Äh. Dann wünsche ich mir noch viel Glück. Ah, ja, ja. Das, die, ähm, gibt dem Pokémon, äh, Pokémon Gelb ein sehr, best äh, ein äh, bestimmtes Pokémon. Also, Gelb, die Spezialedition von dem. Äh, für den ersten Teil. Ich mache mal hier kurz einen kleinen Cut für euch. Es ist nur eine Sekunde, aber für mich ist es. So. Bin wieder da. Ich habe den Satz nicht beendet, aber ist mir egal. Ah, genau. Hier ist so ein bestimmtes Haus. das dauert aber ein bisschen lange. Da kriegt man nämlich eine Quest. Ist es das Haus? Nee. Doch nicht. Das war was anderes. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und gehe angeln, junger Freund. Mike hält eine Angel. Ja, und jetzt kann man ein und bekommen, was sie für 500 gekauft haben. Nice, ne? Angel ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Gerne doch. Hast du gesehen? Die Emma ist ankert im Hafen. Oh, da müssen wir mal hin. Wir haben ein Ticket bekommen. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt. Aha. Ah, ein Markt. Wie schön. Wir brauchen Tränke. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Das Team Rocket macht mit seltenen Pokémon Geschäfte. Die Pokémon, die ihrer Meinung nach nicht selten genug sind, werden von ihnen ausgesetzt. Oh mein Gott! Pokémon können gut oder böse sein. Das hängt ganz von ihrem Tränen ab. Ja, das stimmt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Gerne doch. Wir haben 9.000. Oh, ich sehe es richtig. Super Tränke. Das ist super. Die Tränke sind super. <lacht> Danke, Pokébälle brauchen wir mal ein paar. Vier, so, passen. Eisheiler? -E -Eis das gibt doch momentan noch gar nicht. Schutz, nein. Was? Das war's? Kein normalen Trank? Okay, das ist etwas enttäuschend, ehrlich gesagt. Aber naja, wie ja, er meint. Oder war das Club? Wer der Club hier? Und wo war so ein Club? Da gab es eine Quest. Besitzt du einen Habitag? Ja. Willst du es gegen Porenta tauschen? Oh, oh sollen wir das lachen, Leute? Aber Habitat kann man noch zu Ibitak entwickeln. Andererseits können wir, wie gesagt, ich habe empfohlen, einen Livestream zu machen, wo ich dann die ganzen Pokémon fange. Das ist eigentlich eine gute Sache, oder? Sollen wir das machen? Ich entscheide mich in den nächsten Part dafür oder übernächsten. Ich mache in den nächsten Part den Mew glitch Und da. Uh, ach, hier ist es. es hier Club. Pokémon Fan Club. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Hier gibt es eine Quest, aber die können wir glaube ich noch nicht machen. Wir brauchen erstmal eine Zugang zu von der City. Europe. Ich liebe mein Jug. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Okay. Oh Gott. Pikachu. Pikachu. Das wäre ein Pummelhof. Ich schwöre, ich dachte, das wäre ein Pummelluft. Aber es sieht schon aus wie ein Pummel. Ja, okay, es sieht aus wie beide. So eine Mischung. Hm, mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Jeder das seine, ne? Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Wenn jemand prahlt, dann prallt zurück. Okay. <lacht> Ach, oder war das, gab's erst in Remake? Nee, kann gar nicht, gar nicht oder? Ist das Remake in der zweiten Generation. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Wow, Respekt. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja, okay, komm. Sehr schön, dann hör mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist. Süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig. Spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf dem... Was? Was? Danke, dass du mir zugehört hast. Okay, das war jetzt ganz komisch. Nimm dieses Geschenk von mir. Aha, ein Radcoupon. Du hältst dafür für ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ah, ich wusste, man kriegt das irgendwie noch umsonst. Mit dem Coupon kriegt man es nämlich umsonst. Simpsons Jits. <lacht> Ah, in der Arena kommen wir aber erst, wenn wir Zerschneider haben. Wenn wir das mal bekommen. Das sehen wir in der... Nicht in der nächsten Folge sogar. Das sehen wir ein andermal. Allerdings, habe beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Mew Glitch sehen wollt. Und, äh, ja, dann fahren wir ja, ein bisschen Kreuzfahrtschiff. Also, dann steigen wir aufs volles Kreuzfahrtschiff. Und, ja. Wir erleben neue Abenteuer in der nächsten Folge. Und in den nächsten Folgen von Pokémon Blau. Schaut ab, das nächste Mal wieder rein. Ach ja, und, äh, ähm, ach, oh, schönen Tag noch, tschüss.